Ich und sie und der Mensch neben ihnen, uns alle hat Gott als Schöpfer eingeladen, Gast auf dieser Erde zu sein. Dabei ist Gott ein Vollblutgastgeber. Er hat prächtig aufgetischt, seine guten Gaben sollen weggeputzt werden. Gott nötigt uns, hereinzukommen und mit ihm und anderen eine gute Zeit zu verbringen. Sind wir gute Gäste? Gott hat sich diese Frage wohl nicht gestellt. Denn er hat für alle einen Platz vorgesehen. Alles ist vorbereitet. Alle sind eingeladen und kommen. Die Party kann losgehen. Jetzt sind wir Gäste gefragt. Was bringen wir mit? Amüsieren wir uns und sorgen für gute Gespräche bei Tisch? Helfen wir beim Eindecken und Aufräumen? Fühlen wir uns wieder heim und genießen wir die Zeit? Lassen wir uns ohne schlechtes Gewissen auch mal bedienen? In unserem Verständnis ist ein guter Gast eine Person, die das Haus Gottes nicht zerstört, die die Party nicht sprengt, die die Bedürfnisse anderer Gäste achtet. Es liegt an uns, die Rolle eines guten Gastes zu gestalten. Wie ist das, wenn wir das auf unseren Umgang mit Mensch und Natur übertragen? Nun, da ergibt sich oft ein anderes Bild. Wir drehen die Heizung auf, auch wenn wir die einzigen im Raum sind, die frieren. Wir essen heimlich den letzten Klos, während die anderen Gäste mal eben auf der Toilette oder beim Rauchen sind. Wir lassen nach dem Händewaschen das Wasser laufen und lachen uns ins Fäustchen, wenn der Gastgeber dann im nächsten Jahr von der horrenden Betriebskostenabrechnung berichtet. Wir freuen uns endlich, die hässliche Vase der Schwiegermutter als Gastgeschenk weitergeben zu können. Wir bepöbeln andere Gäste und brechen Streit vom Zaun. Das ist bösartig. Sicherlich würde sich niemand von Ihnen als Gast so verhalten. Und doch tun wir es. Nicht Sie und nicht ich, aber im übertragenen Sinne wir als Menschheit im Gesamten. Wir heizen das Klima an. Einige von uns essen, während einige von uns hungern, ob gleich genug für alle da ist. Einige von uns verschwenden Ressourcen und einige von uns zahlen dafür die Rechnung. Wir geben die Probleme unserer Zeit an andere weiter. Soll doch die nächste Generation sich darum kümmern? Wir führen Kriege und lassen Menschen im Meer ertrinken oder im Wald erfrieren. Wollen wir solche Gäste sein? Wollen wir solche Gäste sein?